Wir mussten uns für Gesprächssituationen entscheiden, mit denen wir uns auseinandersetzen wollten und das haben wir getan und haben insgesamt genau fünf Gesprächssituationen, die wir in diesem Seminar bearbeiten und in jeder dieser fünf Gesprächssituationen zeigen wir A, erfolgreiche Beispiele für Unterrichtskommunikation auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind unsere Studierenden angehalten, jeder auch in dieser Unterrichtssituationen, in dieser Gesprächssituationen sich selber zu üben, indem sie eine, eine kleine Unterrichtssituation immer wieder vorbereiten und dann im Prinzip vor den Chromelitonen mit den durchspielen und dabei gefilmt werden. Wir haben uns entschieden, für die Unterrichtsgesprächssituation sich vorstellen, und zwar aus zwei Gründen. Das erste ist für uns es so ein bisschen Warming-up. bevor wir viel Theorie vermittelt haben, können wir eigentlich an der Stelle erstmal einsteigen und die Studierenden auch mit dem Video und mit ihrem eigenen Videobild sich konfrontieren lassen. Denn es ist doch für viele sehr ungewohnt, sich in einem Video zu sehen. Aber natürlich auch, wir wissen das aus der Lernforschung, ist sind natürlich die ersten fünf bis zehn Minuten, die ein Lehrer vor einer Klasse abhält und wo er die Klasse kennenlernt, beziehungsweise die Schülerinnen und Schüler ihn kennen, natürlich ein sehr, sehr wichtiger Erfolgsmoment ist. Und darum, darauf möchten wir unsere Schülerinnen und Schüler vorbereiten, dass sie von Anfang an den richtigen Ton finden. Und da kann man eine Menge besser machen. Das sehen wir jedes Semester aufs Neue. Ja, dann widmen wir uns den klassischen Lehrervortrag, den Lehrerreferat. Das fällt unseren Studierenden recht, recht einfach. Da gibt es gar nicht so große Probleme und das ist für Sie auch an dieser Stelle schon mal etwas Positives erleben, in dem Seminar zu sehen, ich habe einen Lehrervortrag, einen Lehrerreferat gut gehalten und kann mir das auch so ansehen. Das ist für uns ein wichtiger Moment. Schwieriger wird es hinterher bei dialogischen Gesprächsformen, die wir mit unseren Studierenden behandeln, thematisieren und sie das dann durchspielen lassen. Und da, ja, das gelingt erheben in diesem ersten Durchlauf und da merkt er, dass dialogische Gesprächsformen auch schwerer sind als im Prinzip das klassische Lehrereferat und dass es dort schon einer guten Vorbereitung bedarf. Nächstes Thema ist das Fachgespräch im handlungsorientierten Unterricht. Deswegen, weil wir diese Situation sehr oft haben, wenn wir in unseren Lernsituationen unterwegs sind und die Schülerinnen und Schüler im Prinzip unterschiedliche berufliche Lösungen erarbeiten und diese dann im Prinzip ihrem Lehrer vorstellen müssen. Das ist eine besondere Situation, die wir dort haben und deswegen behandeln wir sie hier auch explizit. Ja, last but not least zum Abschluss des Semesters nochmal das Thema schwierige Gespräche und wir machen das eigentlich ganz wegen deswegen, weil wir in dieser Situation, wo unsere Studierenden eigentlich über diese ersten vier Sitzungen schon so Selbstvertrauen aufgebaut haben, bewusst in eine sehr schwierige Situation reinbringen, wo viele von ihnen merken, dass sie doch schnell doch an die ihre eigenen Grenzen kommen und dass sie doch gar nicht so selbstsicher sind, sondern dass sie sich Gedanken machen müssen, wie sie eigentlich mit schwierigen Gesprächen umgehen wollen und wie sie ja, schwierige Gespräche auch gut lenken, damit sie nicht zu Eskalation, sondern zur Deeskalation führen.